Seit Mai 2014 kursiert eine Aufnahme eines streitenden Pärchens auf dem Videoportal YouTube. Es handelt sich dabei um eine nachgestellte Szene aus dem Alltag. Schauplatz ist ein Londoner Park. Über Gewalt gegen Frauen wird viel gesprochen. Die Reaktionen der Passanten fallen dementsprechend aus. Doch wie verhalten sich die Zuschauer, wenn eine Frau einen Mann angreift? letzten Minuten du hast nicht Du hast nicht Du hast nicht das ist Warum ich dich so? Weil du nicht du Nein, kannst nicht kannst nicht wenn ich mit diesem Video haben wir uns auf den Weg zu einem Experten in Münster gemacht. Herr Mohrkamp arbeitet als Gewaltberater bei der Caritas. Im zweiten Teil wurde eben deutlich, die Passanten sind, sehen keine Gefahr. Ja, es ist eher so, oh, die, die weiß ich aber durchzusetzen. Und ich glaube in Bezug auf den Mann eher äh, so das Bild erscheint, oh, der hat, äh, hat nichts zu sagen. Laut einer Statistik der Mankind-Initiative handelt es sich bei 40% aller auftretenden Fälle von häuslicher Gewalt im Vereinigten Königreich um männliche Opfer. In Deutschland ist schon die statistische Erfassung schwierig. Also es gab eine Untersuchung gegeben Anfang der 2000er, 2004, da wurde gesagt, diese Studie ist nicht repräsentativ, weil es zu wenig Männer gab, die sich zu diesem Thema überhaupt geäußert haben. Dieses, dieser Bereich ist noch viel weniger erforscht als der Bereich insgesamt der häuslichen Gewalt. Ich glaube, da ist die Scham der Männer sehr groß, sich als Opfer häuslicher Gewalt und auch als Opfer ihrer, ihrer Frau zu sehen. Herr Mohrkamp erklärt uns, dass eine besonders große Problematik dahinter steckt, wie die betroffenen Männer mit ihrem Schmerz umgehen. Vielen Männern fällt es leichter, das zu verharmlosen, so ja, es war ja nur eine Ohrfeige, ähm, als sich zu zugestehen oder einzugestehen, ich bin Opfer häuslicher Gewalt. Ich habe letztens noch mit einem Mann zu tun gehabt, der, der, der damit gehadert hat, dass er, er sagte, ich habe es nicht verhindert, dass meine Frau mich geschlagen hat. Dann kann ich kein richtiger Kerl sein. Und das ist ein Riesenproblem, das macht etwas mit dem, mit dem Selbstwert. Und das führt eben auch dazu, dass Männer sich immer weiter zurückziehen und auch in die Isolation gehen. Doch kann Isolation eine dauerhafte Lösung sein? Ich glaube, die Voraussetzung dafür etwas verändern zu können, ist erstmal, sich einzugestehen, ich habe ein Problem, mit dem ich alleine nicht fertig werde. Und das widerspricht oftmals schon der männlichen Art, mit diesen Dingen umzugehen. Irgendwann an dem Punkt zu sein, wo ich mir eingestehe, ich schaffe das alleine nicht, ist für viele Männer ein Zeichen der Schwäche. Mir ist ein großes Anliegen, dass das Thema, das insgesamt ein Tabu ist, aber im Schwerpunkt nochmal eher, wenn Männer Opfer sind, ein, ein Tabu ist, dass das besprechbar wird.